Oh. Hat Shirley schon gemacht, nicht mehr witzig. Ich brauch Anlauf. Ja, aber hat ich Shirley schon gemacht, ist nicht witzig. Woah. Äh.